Ja, hi, und willkommen. Mein Name ist die und ich bin euch zurück zuletzt bei Tales of Vesperia, die definitive Edition. Ich muss glaube ich noch mal laden, weil es ist gerade direkt ein Viech auf mich zugelaufen und ja, ich habe keinen Bock auf den Kampf, deswegen ja, lade ich noch mal hier und ja. Ähm, in der letzten Folge haben wir uns die versunkene Grotte angeguckt, nur um überhaupt nichts zu finden. So ein paar Sachen, die jetzt nicht so wichtig sind und so ähm, müssen wir wahrscheinlich irgendwann später hin. Ich weiß jedenfalls noch nicht, was da zu machen ist. Wir haben den hexeringen auf Level 5. 5 raufgepackt, ne? Ja. Und ja, wir machen heute ein bisschen der Story weiter. Und ja, egal wo ich mich hin teleportiere. Egal wo ich hinfliege. Es kommt irgendwie eine Cutscene. Und... Okay. Schon... Direkt wenn ich abhebe, kommt schon eine. Alles klar. Letztens war nur, wenn ich mich irgendwo hin teleportiert habe. Also ja. So, Todeshafen. Ja, das kommt noch ein bisschen erst den stärksten optionalen Boss dieses Spiels wahrscheinlich erledigen, ne? das läuft doch immer so. Ich jeder hat ein Kostüm jeder hat ein Kostüm an. Wie viele von denen haben wir eigentlich schon? Juri hat eine. Carol. Judith? Ich weiß es gar nicht. Fehlen jedenfalls noch ein paar. So, ähm Ich glaube da, wo die ganzen Wellen sind, da müssen wir sogar hin, ne? Immer wenn ich irgendwie da in der Nähe hingeflogen bin, ist direkt eine Katze aufgeploppt. Also ja. Ja, Mann, da geht die Story weiter. Also, guck mal. Was jetzt hier so abgeht, was wir machen müssen. Wir müssen, glaube ich, Flint irgendwie aushelfen. Der gerade in Schwierigkeiten ist, ne? Das ist das? Das ist どうすんのよ。いや。 ja, mal testen, ob das überhaupt bringt, ne? Wenn das gegen die Monster nicht funktioniert, dann wird es gegen den Altfangs auch nicht reichen. Jetzt. <lacht> Ich をスクエルものって信じ alles kaputt. Auch. Keine Ahnung, wir nennen doch auch die ganze Zeit Estelle's Kraft einfach als kraft Also, darüber machen die sich jetzt Gedanken. Ist ich ja, noch mal, auf der elben mutigen Miss Okay, nur sagt sowieso nicht funktioniert. Wäre so einfach. Damit irgendwie, weil ich Haupt, den Hauptbösewicht dieses Spiels hier kaputt kloppen können. Ja. So, dann haben wir los. So, erst einmal das Schlüssel. Ähm, wen nehmen wir denn hier mit? nicht ich rechne ehrlich gesagt nicht, aber gegen Bosse kämpfen müssen. Gerade also hoffe ich mal nee, das nicht so viel bringen hier. Gott, ey, so viele Gegner. Alles, oh Gott, alte. das macht, muss nicht. Oh, um klatsch. Okay, bin vergiftet. Was, boah. Hey, geh weg ich nehme an wir müssen den leuten ja den Viechern hier aus dem weg gehen sieht schon so aus irgendwie geht weg für sah jetzt nicht so aus wäre so weit weg gewesen da ist er doch Oh な <laughs> Okay, oh 思いの負荷。まだ zu Fuß. ない ganz ruhig。Und PS4 ist voll コラビある。an. <lacht> 私 schon eingetrennt. Vorhin hat sich der Gruppe Ich hoffe, du aktuelle Ausrüstung. Nur jetzt zwei, wir sind zu dritt. Was? Nur jetzt zwei? Nein. Mondschein Aqua, das ist doch die gleiche Waffe, die du vorher schon hattest. Ne sentinel plus 1 äh, was noch nicht wie lange du uns jetzt hier wieder erhalten bleibst aber Vor wieder hier abhaust ne? 240 340 schon bessere sachen Nö, sieht nicht so aus wohl das hier hm, ja. mal los also ja, das werden wir schon schaffen wohl vielleicht ich Bin schon wieder vergiftet das gibt es jetzt nicht wir unterhalten sich gerade aber ich verstehe natürlich nichts weil kein untertitel und so Halt, hab ich geblockt. Komm her. Also Vergiftung geht mir gar nicht auf die Nase. Ausrechnen jetzt wieder sein. nicht angreifen. gemacht wenn schließlich unsere truppe dauerhaft an Komm. ich habe mir schon für ihn keine sorge in den hintern ja So, schon da will Ach, jetzt ist er schon tot da kommen wir mal mehr gegner oder bekommen immer mehr gegner ja oben weg mich weg mit dich ja ich sehe nichts klauen ein paar sachen ja also sogar direkt gemacht aber ja, Schlag habe ich gerade gesehen. Langsam kann der Kampf am sein, weil meine TP alle gerade ausgehen. Na, ich wir mal ruhig niedriger Level Gegner reinpacken können. Giftzahn, wo? das kam? Die bringen gar nichts. Das wieder ein paar Schritte ab. war willst du mich auf den Arm nehmen jetzt? Boah, dann kommt du. Und kaum ja kaum gehe ich mal weg von dem ey. kommt er schon und rennt auf mich zu ey. dann kommt schon wieder neue ich hoffe ihr bei hier nicht ich ein bisschen nerven was was machst du da der läuft auf der stelle der besser Was machst du da das ist einfach nicht. Er der ja voll weg. Ey. Okay, ich habe ein paar Spezifik, die sollte ich vielleicht benutzen, aber nee. Oh. War glaube ich gut, dass ich diese eine waffe habe. Die Rom, ne? Allem, ich weiß auch genau, was passiert. Ich setze uns ein spezifik ein, äh, spezifik, spezifik. Und direkt danach endet der Kampf oder so. Pass auf. Ich weiß ob er hier abläuft. Ey. Ich hoffe jetzt die ganze Zeit nicht irgendwie ein neues Monster zwischendurch aufgetaucht. hinter der weg. Ey. Ja. das kommt jetzt mal ja ich bin schon wieder vergiftet ehrlich nein ich habe nichts damit getroffen jetzt ist langsam mal gut mit den gegnern okay und so ein geweck Ich weiß kriegen ja ein paar LP und so, ne? Wir ein paar Sachen lernen. mehr Oder weniger. Da kommt schon wieder neue Monster. Hallo? Wir müssen wir ihn erledigen. Da kam schon direkt das nächste Viech. Ey. Na gut, dann setzen wir mal einen links ein. Ich werde schon direkt zaubern. Äh, äh, äh, äh. He, ja, gar nicht aufzukommen. Schlimmertier der Boss hier. Noch haben wir es jetzt bald? Jetzt sind immer noch welche. Doch ein Wegwisse. Klatsch. Nein, Flynn. Oh. nagels gedenken. Was? Muss neu. So, ich glaub, was von der clown also nicht. komm schon so bestimmt was neues wären klau hey die brauche ich auch für glaube ich ja ich glaube die brauche ich brauchte ich habe schon irgendwie irgendwo mal gefunden so nur noch du alles klar schien die mir noch ein boss irgendwie rein oder was trifft jetzt vielleicht nicht so der ist voll einfach hier Was macht denn blatt? Man kann sagen, Flynn Zauber lieber, aber der hat keine TP mehr. Komm. Komm, er hat noch so viel AP, ey. Hey. Oh, sehr gut, Flynn. Und du auch, äh, Repeat. Der Peter hat auch mitgekämpft, ne, Leute. Nichts bekommen, leider. 91 LP. Das und sauber. 90 Mal mehr LP, als ich habe. Nein. Hey, what did I do? Oh, I ein paar Mal hat alles gemacht. Ich habe es nicht おいえ。まさか<笑> まあ、ウィチル。はい。 Ningen, so, dass du... Ningen, so, so, いずれそんなうだうだしてらんねえな。いずれ全世界に効力が及ぶ可能性が… <笑> やっぱり最悪相手となると途方もないナフレン。ヨデル伝家や あ、<笑><笑> Na oh, gut, wir machen wir halt mal. Alle wieder vereinigt. Ein verbessertes Rezept. Warum kommt das jetzt ausgerechnet? Hm. オシエル才能 sie sind hast da war du ich will sterben ich halte das nicht auch oh, ich hasse das frau Frau jammer ständig das ist unglaublich lästig auch sie ist meine frau also sie ist auch ich meine ja nur so. Seid ihr wieder... Nein, ihr habt alle doch. Super. Das heißt, ich kann die beiden erstmal wieder nicht ins Team nehmen, damit... Super. Da ist heißt der muss jetzt wieder aufholen. So. Low, Da du mich aufbauen. Hm. Oh, aber ich bin sicher sein Wort würde denen zustimmen. So. Hm hm, hm. Oh, auf hier zu schützen sind diese ganzen Leute hier? Wo kommen die einen alle her? Wir sind doch hier in, in der Nähe von diesem Fort Ego Tor oder so. Hier leben doch gar keine Leute. Schuld übertrifft sich selbst. Warum kommen jetzt so ganz Zeit Kochen? 豚2日 also ich kannte ja schon irgendwie die ganzen Charaktere irgendwie von diesem Spiel, bevor ich es gespielt hat schon Jahre vorher. Und ich hätte nicht gedacht, dass Rita so eine Zunder ist. Keine Ahnung natürlich wusste ich nicht keine Ahnung, was deren Geschichte ist, deren Vergangenheit, Zukunft oder Rolle im Spiel, aber ich wenn ich eins von ein teils auf Spiel immer weiß, dann die Hauptcharaktergruppe. Außerdem selbst wenn ich es nicht gewusst hätte, spätestens wenn ich mir das Spiel geholt hätte, ich mich schon voll gespoilert, weil auf dem Cover sind alle Hauptcharaktere drauf. aber oh, was will denn die schon? wieder? Mina, ちょっと先行って Ja, くれ。アンボックス sie schön。Das würde mich erfreuen. Ja ja. 許さ ja, ich finde manchmal ist das spiel echt nur so ein ego trip für juri wenn er es doch könnte はね、ここまでで色々な機能がつき おいやいや。<笑> Okay, Raven ist tot. Rip. Ähm, dann müssen meinen ne? und Nordopolika. Dann dann gehen wir mal dahin zu union zur palistade in nordopolika keine ahnung ich finde juris ein viel zu perfekter charakter irgendwie der hat immer irgendwie genau das richtige zu sagen der macht irgendwie nie fehler habe ich so ein gefühl dieses ganze arg sage ich mal mit ihm wo er abgemessert wurde von der einen olle dient eigentlich nur dazu dass man schon wieder sehen kann, oh, er ist so ein cooler Charakter. Er, er tut ja nicht vergeben, aber er steht da drüber irgendwie. Sie ist jetzt diejenige, die sich schlecht fühlt und so. Und ja, keine Ahnung, äh, hier ist irgendwas. Hey, bist du das Carol? Den ist denn das? Ich werde euch vorstellen, das ist den von der Jagd Er hat sich wirklich gut um mich gekümmert, während ich diese in dieser Gilde war. Das ist ja meine Gildenkammer von der Helmutigen Vesperia ich Hörte, dass du eine eigene gründet hast, nachdem unsere liebe Nann dich ausgeworfen hat und läuft bisher alles gut? Ja, wir schlagen uns so durch. Carol, was? was ist denn los? Bist du sicher, dass das in Ordnung ist? Deine Zeit bei den jagdlingen verlief nicht ohne Reiberei, nicht wahr? Was auch nein, Dünn hat überhaupt nichts damit zu tun. Der Junge hat den angewohner größer zu tun als ist, und die anderen haben ihn dafür kräftig gepisagt. Ich habe dabei nicht mitgemacht. Ich war am Anfang genauso und konnte ihn daher verstehen ich hm. freue mich zu sehen, dass du mit einer neuen Gruppe hier prima zu euch kommst. Ja, wir geben unser Bestes, äh, unsere größten Mühe. Da fällt mir ein, ich muss euch alle um einen kleinen Gefallen bitten. Es gibt's ich gehe nach der sie um mich um ein Monster zu kommen, das allerdings ein sehr harter Wocken zu sein scheint. dem Boss und Tyson kann ich nicht fragen, denn die sind weg um andere Jobs zu erledigen. Damit soll euch so wir helfen darauf, läuft es etwa hinaus. Ja. Na, sollten mir den Job übernehmen? Ja, ja, ihr werdet es machen. Na klar, jeder Freund von Carol ist auch unser Freund. Sagen uns wir einfach, was zu tun ist im Namen der Helden mutigen Miss Freya des Hellsten Sterns. Firmament nehmen wir diesen Auftrag an. Mensch, Carol, so erwachsen habe ich dich ja noch nie gehört. Drehen gehört also gut, beide durch, äh, aber auch gründlich vor, damit diesen Kerl ist nicht zu spaßen. Genau da mein Kunde in take auf mich wartet, werde ich schon mal vorausgehen. Er hat man gesagt nicht wahr ja ja ist daran irgendetwas merkwürdig ich habe mich nur gefragt was geschieht was sich bei dem monster unternehmen ist um ferro handelt äh, aber Pharaoh ist doch bereits ifried geworden wollte ich gerade sagen das heißt also falls es bei diesem job um fair geht sollten wir ihn lieber nicht übernehmen wir haben aber bereits gesagt dass wir ihn übernehmen und schließlich Steen. machen wir das auf dem weg nach mantaik dann wird es sich ja leichter fallen uns zu so entscheiden wie wir vorgehen sollen das hört sich vernünftig an. Bevor wir aufbrechen, sollten wir uns aber vergewissern, dass wir alles Nötige haben. Ist wahrscheinlich keine schlechte Idee. Ist hat nicht so ein krasser Kampf. Sodia und Yuri. Yuri. Ja, weil die den <lacht> die ganze Zeit so anfangen <lacht> Okay, das hat da hat er einiges. Warum kann Juri sie nicht leiden Ja, keine Ahnung, vielleicht weil sie ihn die ganze Zeit immer so anstarrt, als würde sie ihn gerade ermorden ja wollen, und weil sie ihn einmal. Einem, in einem Punkt ermordet hat, so also ja, okay. Gott. Ich frage mich, warum er sie nicht leiden kann. ich jetzt bevor die ihn abgestochen hat, ey, war die auch schon dann, also, das hier so ja, Er ist jetzt der Anführer. Stimmt ja. Ja, und bleibt na, Ja, gut. Ja, mhm. oh, dann noch mal nach Noropolika. nur mal prinz ioda loda prinz luda Prinzenrolle rolle luda so und holen den jetzt noch das ganze der da ist in nordopolika ist ja nicht in saphirs und er ist jetzt da umgesiedelt weil das jetzt hier alles so krass ist hm, okay ich dachte ich sollte vielleicht mal obwohl das mal kurz hier kurz Übernachten einfach so meine TP und so weit alles nachfrischen, dann vielleicht auch mal gucken. Gibt es neue Sachen zum Erstellen? Keiner, immer wenn ich irgendwann in das Story mache, denke ich, irgendwie da kommt schon deckt neue Sachen oder so. ne Man weiß es ja nicht ne Ich habe so gut wie alle Sachen, die man herstellen kann, übrigens hergestellt. Okay, ich sollte mich wirklich mal darauf konzentrieren, echt mal die Story jetzt zu Ende zu bringen. Und das Spiel wird wahrscheinlich noch eine lange Zeit weitergehen, nachdem ich als story erledigt habe. Und deswegen ja, guck mal, mal Aber irgendwann muss ich ja mal mit der Story weitermachen. Ne? Äh, fertig sein, meine ich ja sowohl als auch wo ähm, ich habe schon wieder das gefühl hier sind wieder überall quests aufgetaucht allein schon mit hier wegen da Griss, diese eine szene hier sind schon direkt wieder neue sachen verfügbar weil ich renne jetzt nicht noch mal durch die gegend und suche nach quests ich will jetzt erstmal am liebsten würde ich ja erstmal den punkt erreichen genau vorm finalen boss das ist glaube ich so ein gutes zeichen man ich sachen machen kann ja. そちらの手配 das 進む Immer Klingt schon irgendwie so viel zu. Ja, hofft euch viel zu viel. Ja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 Nee. Ja gerade sagen Ist schon gut, wir kapieren euch Frauen auch nicht. Okay. Dann zurück nach Jetzt ja, hat Hyponia. Äh, lass mich mal... Äh, von Egator glaube ich hier am nächsten. Ne? So, ich nehme jetzt mal an, die sind jetzt da, wo ich diese Staubwolke gerade gesehen habe. ne Wenn ich jetzt nur wüsste, wo das war. Äh, irgendwo hier, ne? glaube ich hier hat sieht ein bisschen anders aus wie vorher was jetzt in der festung hochgezogen aber zum warum 街がここ jetzt hier gebaut. verstehe stehen nicht wo die ganzen Leute überhaupt herkamen 人の力って穴取れねえと のんびりもうついに gerade weil du das jetzt schon sagst habe ich so das Gefühl, dass das nicht der fall sein wird ich habe schon zu viele rollenspiele gespielt um zu wissen dass es das schon weiß also nicht Na, pass auf デューク Achtung zu mit dem Raum nicht다가. der ich habe nicht Ich habe nicht Ich Da alles glatt zu laufen, anscheinend tut mir leid, dass ich dich nicht getraut habe. Ist ich sagen, nicht getraut habe Estelle <lacht> 私たちの仕事 <repeat> <ich> <uns anfliegt> <repeat> <Lepen> <repeat> 僕らもちゃ。 Okay. die aber die sind nicht mitglieder unserer unserer also. Anokomane, ich sich von allen getrennt. Ich sehe ein Speicherpunkt in der Nähe. Ich würde mal gerne den Part binden. Hm. Ist hier ein Speicherpunkt in der Nähe? Ein Speicherpunkt in der Nähe, da ist ein Speicherpunkt in der Nähe. Gut, ich muss sagen ich bin hier in der nächsten Folge. Sehen wir uns dann wieder und machen dann hier mit der Story weiter. Und ja, sehen wir das nächste passiert. Ich danke euch alle für Zuschauen. Hoffentlich hat euch der gefallen. Wenn ihr einen, lasst doch bitte ein Like, ein Abo oder ein Kommentar, das würde mich sehr freuen. Dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Tschüss.